Cool, danke. Sehr schön. Hallo. Hallo. Hier haben wir eine kleine Sitzecke. Und jetzt schauen wir uns noch den Lernraum an.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 Es gibt auf jedem Stockwerk Lerninseln für die Studenten. Hier unten ist unsere Cafeteria und ein paar Sitzgelegenheiten zum Mittagessen oder auch zum Lernen, wenn es ruhig ist. Servus. Hi. Tim. Service. Hi. Hi. Also, hier sind wir zum Boulderraum, Das ist der Tim. Der hat die Leitung hier im Boulderraum. Und können sie gerne besuchen, kommen, hier austoben. Ja, gucken wir uns mal an. So, jetzt sind wir im oberen Bereich vom Boulderraum Hier kann man gemütlich so beisammen hocken, hier gibt es auch ein bisschen was zu trinken, ein bisschen was zu knabbern und äh, hier gibt es auch eine Leinwand, das heißt wir schauen auch manchmal irgendwelche Filme oder so, das kann man einrichten, das ist noch nicht genau geplant, aber Das hier ist einer von fünf Computerräumen hier am Standort in Göppingen und jetzt könnt ihr euch mal umschauen. Das hier ist unser Kraftraum, der dient für die Studenten zum Ausgleich zum Studium. Das hier ist unsere Aula.